Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute einen Vier-Ball-Trick. Wenn man den ganzen Trick kann, dann sieht er so aus. Was müsst ihr dazu können? Ihr müsst natürlich einmal mit vier Bällen schon klingen können. Wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich euch das hier oben verlinken. Und andererseits müsst ihr natürlich auch die Säulen mit zwei Bällen in einer Hand können. Wenn ihr das noch nicht könnt, werde ihr das Video hier oben weg. Und dann ist es einfach so, dass ihr die ersten zwei Bälle in der Mitte einfach nur nach oben schmeißt und die bleiben auch immer in der Mitte und werden auch immer nur in der Mitte nach oben geworfen. Und die anderen zwei Bälle werft ihr dann außen drüber überkreuz. und das die ganze Zeit immer abwechselnd. Also die, die tauschen die Seite die äußeren Bälle und die mittleren, mittleren Bälle bleiben in der Mitte immer nur hoch, hoch und runter. Das also heißt, ihr werft die hoch und die Außen drüber. Dann nehmen wir wieder hoch und wieder, hoch und wieder drüber. Hoch und wieder drüber. Hoch und wieder drüber. Und dann, nehmt, dann müsst ihr natürlich vier Wände nehmen. Das ein bisschen die Vorübung dazu. Und dann werft ihr die hoch und, hoch und drüber. Hoch und drüber. Hoch und drüber. Hoch und drüber. Ich werde das Ganze jetzt nochmal zeigen beim. Das war auch schon der ganze Trick. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns am Mittwoch um 16 Uhr wieder. Bis dahin. Ciao.